Wer geht denn da? Was guckt denn da? Hervor an deinem Hals. Ein Schlips, wie ich ihn noch nie sah, mit einem Mittelfalz. Schlips aus Lurch. Schlips aus Lurch. Was ist denn das? Was soll denn das für Material sein? Lurchenleder ohne Spaß nicht gut und trägt sich bei. Schlips aus Lurch. Schlips aus Lurch, was ist denn das, was soll denn das für Material sein? Lurch in Leder, ohne Spaß, riecht gut und trägt sich fein. Schlips aus Lurch. Schlips aus Krüß. Danke schön. Danke schön.